Ja ich bin heute in einem vordertags labrater Mit meiner Freundin, die sich immer über mich lustig macht. Und der kleine Junge, Manu, der ist auch mit dabei. Viel Spaß. Blink. Jersey ist fertig. Wir hier in 2018. Was? 2018. Wo ist Instagram? Ja, ich habe mir so gedacht. Ich äh, halte jetzt den gesamten Film auf Englisch. Nächste Woche ist ein Russisch dran. Französisch kann ich irgendwie nicht sprechen. Ich, was? Ja, jetzt ich da ich nicht. Na! Ach, da läuft der Bau weiter. Jetzt am Stativ. Oh Gott, ich habe die Maus gesehen. Da ist ein Maus. Ich weiß, die hab ich schon abgelichtet. <lacht> So, die Geschichte von dem Feuerwerkslaboratorium oh. ist äh, die. das Gebäude in sie Kaisersheiden. Da war es Bestand, eine Stadt mit extra Bahn- und Gleisanbindung. Zu, nach dem 1915 wurde es dann zu so einer Schießpulverfabrik ernannt und auch dementsprechend umfunktioniert. Und dann ab dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg plötzlich, haben dann die Russen bis 1993 hier gehaust und seitdem ist das Gebäude komplett leer. wurde erzählt, dass ein Großinvestor sich das Gebäude aufkaufen wollte und etwas hieraus machen wollte. Das gesamte Gelände wurde renaturiert und seit dem steht es komplett leer und ist praktisch den Verfall überlassen. mir so sie angeschaut, sieht man richtig, dass das da dieser schöne Rahmen ist von der gesamten Tür, die hier ist. Der wurde definitiv hier rausgeklappt. Das sieht man hier nämlich. Ah ja. Analyse muss lässt begrüßen. kann sieht es auch ein bisschen. Unseriös aus. Wenn man das was so sagen kann. Ja. Hier ist die Stelle, wo ein Panzer gebogen wurde. Ähm, Das ist nix. Da äh, machen wir dich an die Hände. Das war ich da wenn wir noch einen Eingang gefunden. Schatz, ähm Der guckt noch. Was? Was? Mein oh, no. okay.